Ich sehe die Hauptsache von Web 2.0 darin, mich digital zu vernetzen und ziemlich selbstbestimmt, also ohne behindernde oder filternde Autoritäten, Informationen einzusammeln, eigenes zu publizieren und mit vielen zu diskutieren. Also zwei Effekte gibt es, die vorher nicht da waren. Und äh, ich brauche keinen Verleger, ich schreibe ins Internet, da steht sofort drin und nicht erst in einem Jahr. Und das Zweite, ich kriege sofort Rückmeldungen aus meinen Netzen, was zu verbessern wäre und natürlich auch Widerspruch. Das ist wirklich revolutionär. Der fürs Lernen nötige Austausch war noch nie vorher so prompt und ausdauernd. Wenn man mir das wegnehmen würde, dann wäre das, wie wenn man mein Gehirn auf 90er Jahre resetten würde, also schauderhaft.